Der Hauptanlass ist heute, dass ich als Schützenkönig, wie sagt man so, den Löffel abgebe. Am Samstag wird ein neuer König gekrönt und da ist es manchmal nicht ganz unüblich, dass man den ehemaligen verabschiedet. Ähm, der Zapfenstreich kennt ihr aus Funk und Fernsehen, wenn die großen Politiker die Ämter abgeben. Und da haben wir gesagt, wir kleinen Leute auf dem Land können das auch so machen und wollten hier mit eurer Hilfe äh, einen schönen Abend gestalten. Mit eurer Hilfe heißt, es haben mir heute hier schon einige Anwohner geholfen, die Pavillons und Bänke aufzustellen. Es haben sich einige eingebracht, indem sie äh, Präsente und Fressalien mitgebracht haben, die äh, jederzeit willkommen sind. Wir haben natürlich versucht, hier etwas äh, dazu zu buttern und äh, so dass eigentlich heute niemand aus den Latschen kippen muss äh, und so, äh, dass wir sagen, wir können einen wunderschönen Abend genießen. Das Salutschießen selber, es wird nicht jeder gleich so wissen, äh, kommt eigentlich aus der Seefahrt. Das heißt, Schiffe, die gekommen sind in die Häfen, musste man ja wissen, sind sie denn kriegerisch veranlagt oder nicht. Und da mussten die ihre Kanonen abfeuern damit das heißt, sie sind nicht mehr unbedingt so kriegswillig. Das hat man dann ausgebaut. Heutzutage tun alle Könige bei Neugeburten, bei Vermählung schießen und dann gibt es auch noch die Schützenkönige, die das auch mit nutzen. Wie ein Schützenkönig einzuordnen ist und natürlich auch ein bisschen verkastig bis lustig gesagt. Das wird uns dann die Katja darbieten und noch einmal in Erinnerung zurückbringen. Dann habe ich die Kleinste von uns, die Sophie, gebeten, zu sagen, wie fing denn alles an mit unserem Leben und wie wird es denn eventuell mal enden. Das wird sie uns darbieten. Und dann natürlich, der Dominik wird dann die große Verpflichtungserklärung machen, dass er demnächst auch schütze wird. So dass wir jetzt erstmal zehn Minuten etwas schön kultur genießen genießen können. Katja, bist du so nett? Hallo, schönen guten Abend. Ich würde Ihnen mal ganz kurz vortragen wollen, was es mit einem Schützenkönig eigentlich auf sich hat. Für alle die, die sich damit noch nicht so gut auskennen. Was ist denn das ein Schützenkönig? Ein Mann ist und sonst weiß man wenig. Die Brust ziert eine Schützenkette, die er gewann nach einer Wette. Die darf er nun ein Jahr lang tragen, das reicht zu Ruhm und Ehren an Tagen. Geputzt, geschmückt, gerade wie ein Pfau, grün das Gewand, ansonsten blau. Deshalb, so folgert der Verein, ein Schützenkönig, der muss sein. Ein Schützenkönig ist ein Mann, der schießen und auch trinken kann. Infolgedessen, wie man hört, nicht jeder Schützenkönig wird. Als Werkzeug braucht er ein Gewehr, auch müssen Kugeln Pulver her. Das Ganze richtet er nach vorn, schaut von der Kimme übers Korn und lässt dann schnell die Hände schweben zum Doppelkorn, der steht daneben. Die Scheibe steht bekanntlich still und wenn es der Zufall dann so will, dann hat ein Mann, der nicht lang fackelt, den Schuss ins Ziel hineingewackelt. Und kurz darauf kann man mit Dröhnen den neuen Schützenkönig krönen. Der ist auch stolz auf seinen Treffer. Doch liegt ja da der Hase im Pfeffer. Für seinen besten Schuss, dem Guten, darf er das ganze Jahr nun bluten. Ein Schützenkönig, der gefällt, braucht außer Treffer nur noch Geld. Weil jeder, der ihn einmal kannt, jetzt kommt zu ihm als Gratulant. So kommt der Sandesbruder Kegler, der Volleyballer Weltumsegler, der Hühnerzüchter Jugendfurcht, auch andere haben großen Durst. Sehr bald schon sieht ein jeder ein, der König ist ein armes Schwein. Drum Männer aus der Schützengilde, ich glaube, jetzt seid ihr im Bilde. Wollt ihr in Zukunft soglos leben, so lasst euch sagen, schießt daneben. <lacht> Schießt lieber übers Ziel hinaus, verzichtet auf den Blumenstrauß, auf Feiern, Orden und Plaketten, auf Urkunden und Schützenketten. Denn wer ist heute wohl noch so doof und schießt sich selbst um Haus und Hof? Dankeschön. Wow, danke. So, und jetzt möchte die Sophie gern was vorsingen und zwar, wie beim Schützenkönig Lothar alles begann. Als ich ein Baby war, war ich noch klein, das soll bei Babys ja so üblich sein. Ich hatte nur drei Haare auf den Kopf und rutschte durch die Wohnung auf den Topf. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife bitten und noch vieles mehr. Der nächste Bitte, als ich ein Baby war, war ich noch dünn. Ich frag mich heute, warum ich nicht mehr bin. Ich hab den Tag in meinem Bett verbracht und immer nur die Windel voll gemacht. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen und steifelbinden und noch vieles mehr. Hm. Der nächste bitte. Als ich ein Baby war, war ich noch lieb. Ich war ein ganz besonders süßer Typ. Na in der Nacht, da fing ich an zu schreien. Waren alle wach, dann schlief ich wieder ein. Aber jetzt bin ich groß, hätt doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, bin und noch vieles mehr. Der nächste Bitte, als ich ein Baby war, war ich noch schön. Davon ist leider nicht mehr viel zu sehen. Ich hab den Tag die Mama angeschaut. Dann ging sie weg, dann schrie ich ziemlich laut. Aber jetzt bin ich groß doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schläfe, Treppen steigen und noch vieles mehr. Der nächste Bitte. <lacht> Bravo! Oh. Und jetzt ist der Dom nicht dran. Jetzt ist der nicht dran. Schönen Brüderchen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, da möchte ich ein Schütze sein. Schütze wie mein Großpapa, frisch und fröhlich steh ich da. Wenn ich groß bin, wär's gelacht, kaufe ich mir eine Schützentracht. Jetzt will ich die Tracht dann tragen und das Eichenlaub am Kragen. Ein Gewehr, mit dem die Luft Kugel in die Ferne pufft und mit dem man treffen kann. So ein Ding schaffe ich mir an, werde ich einmal König sein. Lade ich euch zum Freibier ein. Rufe laut mit voller Kraft. Hoch lebe die Schützenbrüderschaft. kann mal hin, dass wir das nur noch ja. ein Dreifach Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Schuss. Schuss. Schuss. Schuss. Schuss. Wollen wir aber nicht bloß mündlich machen? Ja. Wollen wir auch. Ja. So. Die Schützen bitte ich dann um ein dreifaches Salut. So, schützen. Wir machen das wie immer. Ein Salut mit allen. Und dann mal, was ganz Schweres. Einzeln schießen, wie ihr das schon von anderen Vereinen kennt, ist natürlich dann die Stunde der Wahrheit, wenn mal der eine oder andere seine Waffe nie richtig in Ordnung hat oder gereinigt hat. Und dann wieder eins zusammen, um die anderen zu versöhnen. Zum ersten Salutschuss, Pulver füllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Er überholt uns dann. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Ähm. Hahn in Ruhe. Zündhütchen setzt. Okay. <lacht> Spannt den Hahn. Hochlegt. An. Geht. Feuer. Lass mal gelten. Das Gewehr ab. Zum zweiten Salutschuss. Pulverpfel. Frau Phil setzt. <lacht> Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Hahn in Ruhe. Video möchte man nicht auswerten. <lacht> Zündhütchen setzt. Spann den Hahn. Hochlegt an. Und jetzt nacheinander. Geht Feuer. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Naja, Minus. Wir bedanken uns trotzdem beim zweiten Schuss. Zum dritten und letzten Salutschuss. Pulverfüllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Kommt jetzt, Herr Hocken. No? Und für den Herrn Enger, Hahn in Ruhe. Kommt jetzt. Hahn in Ruhe. Macht er mit? Steffen, oder? Ja, ja. Gut. Mach mit. Schön. Ja. Hochlegt an. Gebt, Feuer. Gewehr ab. Ah. Wir bedanken uns. Und der Damian will jetzt einen Tischbruch sagen. Viele kleine Füße schwimmen jetzt zu Tüßen. Reißen sich die Flossen, dann wird beschlossen, nicht mehr zu zu pluppern, sondern schnell zu füttern. Piep, piep, piep, rest gute, guten Appetit, dann wird gleich, lasst euch gut schmecken. Danke! Rein haben, ja, ist zu so, die Grillmeister haben gearbeitet, die Chefis sind auch äh, aufgebaut. Jeder muss ein bisschen langen Hals machen, um zu sehen, ob was für ihn dabei ist. Ansonsten wünsche ich wirklich guten Appetit. Schönen Abend, Getränke, enthonen Sagen und wir haben noch einiges im Keller. Ja. Du könntest mal ein Bild machen mit deiner Maschine für den Köhler. Der ja. hätte gerne ein Bild gehabt, aber eine Mägelschraube. Das war wirklich speziell. Das finde ich ganz kalt, was du da gemacht hast. Wenn du erstmal. Ja. Und dann auch mal welchen aber ich muss ich nur jemanden finden, der ihn holt. Ja. Das ist doch mal hier, Entschuldigung, jetzt kommt die Gabeln. <lacht> Ich bin nicht so gut. Ich Haben wir einen einzelnen Bürger von dir? Einzelne Bürger von dir. Dauert ewig, ja? Haben wir alles? Ist alles drauf, ja? Ja. Alle neu ja.